So, hallo. Wir beschäftigen uns heute mit dem Dampfdruckdiagramm und darauf möchte ich Bezug nehmen im Konzepttest 46. Bei einem Dampfdruckdiagramm einer idealen Mischung. A. Ist die Siedelinie eine Gerade? B. Ist die Taulinie eine Gerade? C. Gibt es keine Azeotrope? D. Ist die Gasphase immer mit Leichtsiede angereichert? Als erstes schauen wir uns mal ein Dampfdruckdiagramm an. Dort können wir sehen, dass, ähm, wir im Ober also, dass wir im oberen Bereich bei den hohen Drücken die flüssige Phase haben, bei den niedrigen Drücken die äh, Dampfphase. Ähm, die obere Linie, die auch mit dem oberen Pfeil markiert ist, das ist die Siedelinie und die untere äh, Linie, die gekrümmte, das ist die Taulinie. Ähm, beim Dampfdruckdiagramm kann man halt ablesen, wie sich ein... Stoffgemisch verhält, wenn es, äh, wenn es welchen Drücken ausgesetzt wird. Und vor allen Dingen, wie es sich verändert, wenn man den Druck erhöht. Zwischen der Tau- und der Siedelinie haben wir dann auch noch das, äh, den Zwei-Phasen-Bereich. Dort haben wir halt zwei Phasen. So, dann gehen wir auf die Frage Antwort A ein. Ist die Siedelinie eine Gerade? Ja, konnten wir eben ganz deutlich sehen. Die Siedellinie ist eine gerade, also die Antwort ist richtig. Das lässt sich auch äh, begründen, da aus dem ersten rollschen Gesetz man die Funktion der Siedellinie erhält und das als eine geraden Linie, die wie folgt dargestellt ist. So, dann kommen wir zur B. Ist die tau eine gerade, wie wir auch da. Sehen konnten, ist es nicht. Es ist eine konvex gekrümmte Kurve. Also die Antwort ist falsch. Das Ganze lässt sich auch wieder begründen, da wir aus der Kombination des Raoulschen Gesetzes mit dem Dalton-Gesetz folgende Funktion erhält und diese Funktion einer konvex gekrümmten Kurve entspricht. Kommen wir zur Antwortmöglichkeit C. Gibt es keine Azeotrope? Dazu müssen wir uns einmal näher angucken, was sind Azeotrope. Und da haben wir hier zwei, also eine Definition. Ist eine aus zwei oder mehr chemischen Verbindungen bestehende Flüssigkeit, deren Dampfphase dieselbe Zusammensetzung hat wie die flüssige Phase. Also Azeotrope bilden sich, wenn die Partialdampfdrücke der Komponenten einer Mischflüssigkeit stark von den sich für eine ideale Mischung aus dem Raoultschen Gesetz ergebenden Dampfdrücke abweichen. Also es weicht ab, von dem Raoulschen Gesetz, was wiederum die Grundlage für eine ideale Mischung ist. Somit ist die Antwort für C. Es ist richtig, es gibt keine Azeotrope. So, dann kommen wir zur letzten Antwortmöglichkeit. Das ist die Antwortmöglichkeit D. Ist die Gasphase immer mit Leichtsiede angereichert? Die Antwort, die Antwort ist Ja. Die Gasphase ist immer mit, äh, am Leichtsiede angereichert. Und damit kommen wir jetzt auch zur Begründung. Durch die Kombination der eben genannten Gleichungen, also Dalton und Raoul, erhält man folgende Gleichung. Und mit dieser, wenn die, wenn er größer 1 ist, also b ist der Leichtsieder, folgt daraus unmittelbar, dass y, die Gasphase, immer größer x der Gasphase ist. Die Taulinie verläuft somit immer rechts von der Siedelinie. Also. So. Das waren die Antwortmöglichkeiten. Hier habe ich sie nochmal zusammengefasst, also die Antworten A, C und D sind richtig und die Antwort B ist falsch. Ich hoffe, ich konnte euch bei dem Konzepttest helfen, sonst bei Raoul und Dolten gibt es noch einzelne Zusammenfassungen, die man sich da anschauen kann. Vielen Dank.